geworden, als Mensch geboren, Gott offenbart in einem Kind, der Herr der Welt, verlacht, verhöhnt und von den Seinen abgelehnt, doch dort am Kreuz, wo Jesus starb, der ganzen Welt durch seine Wunden bin ich halt. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Gott, der große, allmächtige Gott, gibt nichts auf seine Größe. Er lässt sich demütigen und erniedrigen. Er lässt sich all das antun, was diese Welt so an Schlechtem zu bieten hat. Und warum? Für mich. Denn eigentlich hätte mich das treffen müssen. Sie legte ihn ins kühle Grab. Dunkel empfing das Licht der Welt. Doch morgens früh am dritten Tag wurde die Nacht vom Licht erhellt. Der Tod besiegt, das Grab ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr. Denn ich bin sein und er ist mein, mit seinem Blut macht er mich rein. Auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er war tot. Er lag im Grab. Und jetzt lebt er wieder. Er beweist seine Macht über das Schlimmste, was diese Welt zu bieten hat. hat der Tod die Macht verloren. Ich bin durch Christus neu. Liegt in seiner Hand vom ersten Atemzug an. Und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält. bis an das Ende dieser Zeit. Wenn Scheint in Herrlichkeit. Gottes neue Schöpfung beginnt. Es wächst. Sein Auferstehen ist Zeichen dafür, dass auch für uns der Tod nicht das Ende ist. Paulus schreibt im Brief an die Gemeinde in Rom, Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen.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 Es ist mein ganzer Halt ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein Nord, der feste Grund, sichere Halt in Sturm. Stay.